Heute habe ich die Top-Ten-Liste der Women Empowerment Principles Unternehmen angeschaut. Und ich habe gesehen, dass ich schon sehr viele dieser Unternehmen habe. Ich habe mich deshalb für die erste entschieden, total, ein Ölunternehmen. Nun werden Sie sagen, ja, warum kauft der Stein jetzt plötzlich ein Ölunternehmen, nachdem er so viele Aktien gekauft hat, die keine Ölunternehmen waren. Nun ganz einfach, schauen Sie sich all diese Autos an, die hier stehen. Autos werden uns nicht so schnell verlassen und die meisten Autos brauchen Öl. Ich habe schon sehr viele Aktien gekauft, die nicht vom Öl abhängen und kaufe jetzt quasi als Diversifikation ein Unternehmen dazu, das im Ölbereich ist. Es ist aber nicht ein äh, typisches Unternehmen, sondern ein Unternehmen, das sehr gut auf seine Mitarbeiter aufpasst und auch sehr gute Obermutteränge hat. Ich kaufe also aus finanziellen Überlegungen und auch, weil mir das Unternehmen sympathisch ist. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.